I want to believe in myself once again was ihr da gerade gesehen habt, sind Ausschnitte von etwas älteren Videos, die ich heute als nicht mehr gut genug für diesen Hauptkanal hier erachte, zumal die Rohdateien verloren gegangen sind, was einen Final Cut unmöglich macht. Des Weiteren fragen immer wieder Leute nach unseren ganz alten Originalvideos, die ich sicherheitshalber gelöscht habe, bzw. die gelöscht worden, weil sich Urheberrechtsverletzungen, Strikes und Beschwerden seitens YouTube gehäuft haben. Da einige von ihnen zugegebenerweise mit der damals genutzten kommerziellen Musik tatsächlich besser sind als die heutigen Re-Uploads und wie gesagt, viele Leute danach gefragt haben, werden diese nach und nach alle wieder hochgeladen. Da wir die Probleme wenn wir von diesem Kanal hier fernhalten wollen, habe ich einen zweiten Kanal erstellt, welcher den wundervollen Namen Nosterra Fakt trägt. Man kann vielleicht am Namen schon erkennen, dass wir auf diesem Kanal wirklich auf alles koten, was nur genug Platz über sich hat, um seinen metaphorischen Hintern dort zu platzieren. gaben Monetarisierung, Urheberrecht, da ist uns wirklich alles wurscht. Gehen wir vor so auf diesem Kanal werden aber nicht nur alte Videos ihren Platz finden, vielmehr wird er auch eine Plattform für zukünftige Outtakes und Behind-the-Scenes-Videos. Letztendlich ausschlaggebend für die Kanalgründung war das letzte Off-Topic-Video, das tatsächlich nicht mehr ganz hierher gepasst hat und einige internationale Fans sich zu Recht über die fehlende Untertitelung beschwert haben. Auch solche Videos sollen in Zukunft ihren Platz auf dem World-Channel finden, zumindest wenn er lange genug überlebt. Jetzt wisst ihr also, was euch auf dem zweiten Channel erwarten wird. Macht, was ihr wollt. Ihr wisst, wir geben eine Sprühwurst darauf, ob ihr uns abonniert oder nicht. Aber für alle, die diesen zweiten Channel interessant finden, die wissen jetzt Bescheid. Alle anderen werden hier nicht mehr mit Off-Topic-Videos genervt. Um den letzten Gedanken nochmal zu vertiefen, es ist uns Stunde, ob ihr abonniert, favorisiert oder ein Video positiv bewertet und wir werden euch sicherlich nie dazu auffordern, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht freuen, wenn ein Video gut ankommt. Aber wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann kommentiert immer fleißig, das ist für mich die beste Belohnung. Ich lese selbst wirklich alles durch, auch private Nachrichten und auch die anderen lesen sehr gerne eure Kommentare. Gut, das war's, wird sonst zu lang. Teaser zum nächsten Video. Schluss!